Moin Freunde, willkommen zu einer kleinen äh, Ankündigung. Ähm, am 13.04.2029 um 12 Uhr startet unser langersehendes äh, Minecraft Sellout Stream Projekt. Ihr habt ja auf Twitch eine Community Challenge gehabt. 50.000 Punkte sammeln für einen Sellout Stream und ihr habt es geschafft, Leute. Und deswegen haben wir mit Steffen was ganz Cooles geplant. Ja, Steffen macht auch mit, ich weiß, richtig, richtig schade. Ähm, eigentlich will ich nicht dabei haben. Spaß, Steffen, ich liebe dich. Der ist übrigens auch dabei. <lacht> du so so ein <lacht> <lacht> Und so werden wir am Mittwoch einen Sellout Stream machen. Ab 12 Uhr bis 0 Uhr, das heißt 12 Stunden normaler Stream und dann noch das ganze Geld, was in diesen 10 Stunden reinkommt, wird dazu noch getan. Ich glaube es wird böse enden. Ganz kurz zu den Regeln, bei einem Tier 1 Sub, also Tier 1 Sub 5 Minuten, Tier 2 Sub 10 Minuten, Tier 3 Sub 20 Minuten, bei 100 Bits 1 länger, bei 1 Euro 1 Minute länger. Alles wird erst ab 1 Euro getriggert, also bei dem Fall noch 100 Bits oder 1 Euro. Ein Zuschauer ist gleich 10 Sekunden länger. Das gilt aber erst bei einem Raid oder Host ab 10 Zuschauern. Das waren sozusagen die Infos zum Silverstream. Das Ganze wird ein einmaliges Projekt sein. Das, dieses Projekt wird so lange... Existieren solange das Stream läuft und es wird es dann auch dann noch nie wieder mehr geben. Ja, solange das Stream läuft, wird das Projekt existieren und danach nie wieder mehr. Ähm, wir spielen auf einer Minecraft 1.18.2 auf Hardcore in einer Amplified Welt und wir haben nur 200 Blöcke in jeder Richtung. Wir haben eine World Border, die ist 400 mal 400 Blöcke. Es ist das klein, eigentlich. Ähm, wir haben ein spezielles Texture Pack und, und äh, Shader Pflicht, wo das Gameplay einfach aussieht wie der fucking Minecraft Trailer. Das ist auch richtig geil. Ähm, und wenn wir sterben, müssen wir einen schon länger streamen. Wir, wir werden eure Donations alle als Schilder in Minecraft platzieren. Wenn ihr jetzt einen Euro gebt, kommt dann euer Name und halt euer Betrag auf der Wand in Minecraft rein. Und es wird eine, eine goldene Liste geben, wo die Top 3 Spender sozusagen drauf kommen. Wenn wir halt sterben in Minecraft, müssen wir dann schon länger streamen und halt die ganzen Science auch in Neuwelt rüber tun. Das wird sehr, sehr dumm ähm, ich hoffe, ihr freut euch. Seid dabei. 12 Stunden lang Minecraft Hardcore Amplified. Zwei Vollidioten spielen mit einem fucking Shadow and Texture Pack, was also aussieht wie fucking Minecraft Trailer. Um, und werden bestimmt so um die 16 Stunden streamen. Von 12 Uhr Mittags bis Open End. Das könnte sehr lustig werden. Aber seid dabei. Diesen Mittwoch, 12 Uhr. Ab 12 Uhr. Außerdem, Freunde, da ich es gerade dezent vergessen habe, während ihr gerade das Video anschaut, ist mein neuer Discord-Server jetzt released. Ganz neue Discord-Server, ähm, das ist der Link oder auch einfach gerne in die Beschreibung verklicken ähm, Da gibt es Self-Rolls, ihr könnt entscheiden, wie viel Farbe ihr seid. Ähm, ihr könnt sehen, wenn ich live bin, auf einer Discord-Rolle. Ähm, es gibt Downloads zu äh, verschiedenen Projekten und Tools und was weiß ich. Und ich wünsche euch viel Spaß da und eine schöne Zeit. Ich habe gerade meinen Sack eingeklemmt. Schreibt euch in den Kalender. Oh. Oha, mit der Gewalt ich mein Mikrofon echt, echt krasser mehr, mehr in meinen Mund rein als vor einem Jahr. Oh. <lacht>